Merkel muss weg – dem muss anscheinend vor dem Aus. Seit mehr als drei Monaten demonstrieren in Hamburg rund 200 Menschen gegen Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik. Nun wird die Kundgebung ausgesetzt, für das bisherige Organisationsteam doch Fragen bleiben. Die montäglichen Merkel-Mussweg-Demonstrationen in Hamburg werden nach einer Mitteilung auf Facebook vorerst ausgesetzt. Das bisherige Organisationsteam stehe für die kommenden Wochen nicht zur Verfügung, daher könne die geplante Demo am Montag nicht stattfinden, hieß es am Sonnabend. Ein Polizeisprecher sagte jedoch, die Kundgebung sei weiterhin angemeldet. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt auf seiner Online-Seite über das Mögliche aus der Veranstaltung berichtet. Nach Erkenntnissen des Hamburger Verfassungsschutzes reicht das Spektrum der Protestler vom Bürgertum bis zur rechten und rechtsextremistischen Szene. Gegen die Kundgebungen die seit Februar stattfinden und sich in erster Linie gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung richten, formierte sich auch regelmäßig Proteste aus der linken Szene.